Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie, wie man einen Postfix Mailserver mit Double-Code installiert und konfiguriert. Sie erfahren, wie Sie Ihren Mileserver so konfigurieren, dass Ihre Mails von Spam geschützt sind und wie Sie DNS, SPF, DKIM und DMRC-Einträge hinzufügen. Die Einrichtung eines Mail-Servers auf einem Linux-Rechnen kann eine der wichtigsten Aufgaben eines Systemadministrators sein. Wenn Sie Ihren Server zum ersten Mal einrichten, werden Sie mit einer Reihe von Dingen konformiert, die Sie bei der Einrichtung Ihres Servers beachten müssen. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die empfängliche server vornehmen. Wir werden uns ansehen, wie man den postfix mail agent und den Direct-Mail-Server installiert und wie man sie für einen korrekten mal Betrieb konfiguriert. Postfix in einen Open-Source-Mail-Transfer-Agent, der für die Weiterleitung und äh, Zustellung von E-Mails auf einem Linux-System verwendet werden kann. Der ist ein mehr agent der in erster Linie unter dem Aspekt der Sicherheit entwickelt wurde. Ich werde zeigen, wie man ihn als IMAP- oder POP3-Server konfiguriert. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten internet verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Heldmann Software helfen.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 Um mit der Installation zu beginnen, benötigen Sie einen Linux Ubuntu-Server, der mit einem File-Domain-Name konfiguriert ist. Auf dem Server müssen Sie einen Benutzer ohne äh, Rotrechte, rechte aber mit Zuderrechten hinzufügen und öffnen Sie die entsprechenden mh, Ports in Ihrem Netzwerk. Ich habe bereits einen Server mit den richtigen Einstellungen. die äh, PORTS sind dafür konfiguriert. Jetzt muss ich nur noch einen Benutzer hinzufügen und mit der Installation von Suite Anwendungen beginnen. Um einen Benutzer hinzuzufügen, öffnen Sie ein Terminal, drücken Sie die Tastenkombination Storens plus L plus T und führen Sie den folgenden Befehl aus. Geben Sie ein äh, neues Passwort ein. Die anderen Werte lasse ich unverwendet. Sie können aber zusätzliche Informationen angeben, wenn Sie möchten. Sie haben nun ein neues Benutzerkonto mit normalen äh, Kontorechnen. Manchmal müssen Sie jedoch administrative Aufgaben als rot ausführen. Um zu vermeiden, dass Sie sich als normaler Benutzer ab- und als rot wieder anmelden müssen, können Sie für Ihr normales Benutzerkonto sogenannte super User- oder Rotrechte rechte einrichten. Damit können Sie Befehle mit administrativen Rechnen ausführen, indem Sie das Wort Sudo vor den Befehl stellen. Um Privilegien hinzufügen, fügen Sie einen neuen Benutzer zu Gruppe sudo system hinzu, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Als nächstes müssen Sie einen gültigen Domain-Namen für Ihren Server festlegen. Hierfür gibt es einen speziellen Befehl per HostName. Anschließend müssen Sie in Ihrem DNS-Kontrollpanel MX und äh, Einträge für die Domäne hinzufügen. Diese Einträge zeigen anderen e agenten an, dass ihre Domäne für die Zustellung von E-Mails zuständig ist. Öffnen Sie das DNS-Kontrollfeld und fügen Sie diese Einträge hinzu. Hier müssen Sie die öffentliche IP-Adresse Ihres Servers angeben. Sie können nun mit der Installation des PostFix-Mail-Agenten fortfahren. Zur Installation führen Sie den folgenden Befehl aus. Klicken Sie in den sich öffnenden Fenster PostFix-Konfiguration auf OK. Als nächstes fordert das System Sie auf, die Art der ml konfiguration auszuwählen. Hier müssen Sie internenseits wählen. Geben Sie im nächsten Fenster den Domain-Namen ein und für den MR-Verstand verwendet werden soll. Sobald Postfix installiert ist, wird es automatisch gestartet und eine Konfigurationsdatei. Sie können die Postfix-Version und den Dienststatus mit dem folgenden Befehl überprüfen. Wenn Sie die Konfiguration ändern müssen, drücken Sie OK. Hier müssen Sie Internetzeit markieren, Enter. Im nächsten Fest geben Sie den Domain-Namen ein, der für den Verstand der E-Mails verwendet werden soll. Dann der Empfänger der Post. Geben Sie andere Ziele für den Postenanfang an. Erzwungene Historisierung von Aktualisierungen in der mail warteschlange Nein. Lassen Sie die lokalen Netze so, wie sie sind. Malbox begrenzen? 0. Symbol für die Erweiterung des lokalen Adresse? Plus verwendete Internetprotokolle alle. Testen wir nun mit folgendem Befehl, ob unser Mal Server mit Port 25 verbunden ist. Das vom System angezeigte Ergebnis sagt, dass die Verbindung erfolgreich vergestellt wurde. Um die Verbindung zu beenden, geben sie quit ein, Sie können auch ein E-Mail-Programm verwenden, um Ihre E-Mail zu überprüfen. Aber zuerst müssen Sie es installieren, indem Sie den Installationsbefehl ausführen führen Sie dazu den folgenden Befehl aus. Geben Sie hier die zu versendete E-Mail-Adresse, den Betreff und den Inhalt an und drücken Sie dann. Storans plus D, um die E-Mail zu versetzen. Wie Sie sehen können, funktioniert die e Mail, der Brief ist angekommen, aber im Spam gelandet. Dann zeige ich Ihnen, welche anderen Einstellungen Sie vornehmen müssen, damit die e Mail nicht im Spam landet. Nach dem Versand der erstellten E-Mail im Ordner war Mail" das Programm erstellt eine Datei mit dem Namen des Benutzers, in der alle Ein- und Ausgehenden E-Mails ausgezeichnet werden. Dieses Aufnahmenformat heißt mbox. Um das Mail-Format zu verwenden, bei dem Nachrichten in einzelne Dateien aufgeteilt werden, die dann je nach den Aktionen des Benutzers zwischen Verzeichnissen verschoben werden, müssen Änderungen an der Konfigurationsdatei vorgenommen werden. Fügen Sie diese Zeile hinzu oder führen Sie den Befehl. In diesem Fall werden die E-Mails in separaten Dateien unter diesem Pfad gespeichert. Schließlich ist der Miles Server bereits in Betrieb. Sie können Miles senden äh, und empfangen, aber es ist unwahrscheinlich, dass er ohne die Fähigkeit mehr über. SMT zu versenden, auskommt. Dieses Protokoll wird bereits von Postfix unterstützt, aber standardmäßig ist dort keine Autorisierung vorhanden. Für die Unterstützung von Berechtigung sollten die DW-Code verwenden. Als Bonus können Sie Ihre E-Mails über POP3 und IMAP abrufen. Zunächst müssen Sie den DW-Code-Dienst selbst installieren. Zur Installation führen Sie den folgenden Befehl aus. Nach der Installation wird empfohlen, den dienst DVCode neu zu starten. Um DVCode zu konfigurieren, müssen Sie die Dateien um es zu öffnen, führen Sie folgenden Befehl aus. Sie können wählen, welches Protokoll Sie verwenden möchten. Dies kann POP3, POP3, Secure POP3, IMAP oder IMAP-S Secure IMAP sein. IMAPS und POP-S sind sicherer als normale IMAP und POP3, da sie SL-Verschlüsselung für die Kommunikation verwendet. Sobald Sie das Protokoll ausgewählt haben, überprüfen Sie die folgende Zeile in der Datei WCodeConf. Fügen Sie diese Zeile hinzu, ändern Sie sie, Störungs plus X und Ja zum Speichern Enter. Testen Sie nun, ob POP3 funktioniert. Rufen Sie den Testdienst auf, geben Sie die Daten ein und starten Sie den Test. Wie Sie sehen können, war der Test erfolgreich. Okay, wir haben die Meere eingerichtet. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass sie nicht in Spam landet, also können wir eine, einige weitere DNS-Einträge hinzufügen. Öffnen Sie das DNS-Kontrollfeld, fügen Sie die SPS, DMS und DKIM-Einträge hinzu. Damit SPF und DMR funktionieren, müssen Sie nun die entsprechenden DNS-Einträge hinzufügen. Damit äh, DKI funktioniert, müssen Sie es auf dem Server installieren. Domain Case Indefficient Mail, MR autofizierung GS Verfahren zur Erkennung von Fallschängen von per MR versandten Nachrichten. Mit DKI kann der Empfänger überprüfen, ob eine MR tatsächlich von einer angegebenen Domäne gesendet wurde. Um das Paket zu analysieren, führen Sie den folgenden Befehl aus. Dann starten Sie es und fügen es dem Autostart hinzu. nächstes müssen wir mit OpenKit KNG ein Zertifikat erstellen. Erstellen Sie mit diesem Befehl ein Verzeichnis für die Schlüssel. Und erzeugen Sie den Schlüssel mit diesem Befehl. Hier müssen Sie den Domainnamen Ihres Servers angeben. Zwei Dateien mit den Erweiterungen Private private schlüssel und TXT-TX-Eintrag sollten in Ordner EC OpenKin erscheinen. Als nächstes werden wir den DNS konfigurieren. Sehen Sie sich den Inhalt der TXT-Datei an. Kopieren Sie den Inhalt. Rufen Sie die DNS-Systemsteuerung auf und erstellen Sie einen text Mal ist der Name unseres Selektors. ist ein Eintrag des öffentlichen Schlüssels. Nehmen Sie nun einen Rücken an der Konfigurationsdatei. Hier müssen noch einige Zeilen hinzufügt werden. Fügen Sie unsere Domäne zu den vertrauenswürdigen Hosts hinzu. Domäne hinzufügen, ctrl plus x, yes, enter. Sie müssen den Pfad zum Schlüssel angeben. ctrl plus x, yes, enter. Fassung und Unterschrift. Starten Sie die Service 9. Wir haben also einen Eintrag hinzugefügt. Der wir nun überprüfen müssen. Öffnen Sie den DKM-Verifizierungsdienst äh, in Ihrem Browser. Geben Sie in diesem Feld die Domäne und anschließend den Namen des Selektors ein. Wie Sie sehen können, hat der Dienst meinen DKM-Eintrag gefunden. Eintrag wird hinzugefügt. Für eine detaillierte Konfiguration, das Hinzufügen von Vertrauenswürdigen Host, und so usw., müssen Sie die Konfigurationsdatei öffnen und weitere Einstellungen vornehmen. Prüfen wir noch einmal den Postversand. Wie Sie sehen, wurde der Brief weitergeleitet und dieses Mal landete er nicht im Spann. Schicken wir eine Antwort auf den Brief. Die Post funktioniert. Wir haben also Postfix und Dovecot installiert und konfiguriert, die Mails getestet und die richtigen DNS-Einträge hinzugefügt. Sie können einen Speicherserver wie SQL und einen Mail-Klient wie